Die DPA-Zentralredaktion residiert in einer der schönen alten Patriziervillen nahe der City. Nachrichten aus aller Welt in alle Welt. Sagen Sie uns noch kurz, wofür steht denn das Wort ERNA? Elektronische rechnergesteuerte Nachrichtenvermittlungsanlage. Was das Schöne war, also die, im Aufsichtsrat wusste man eigentlich gar nicht so richtig, was das Ganze soll und wofür die dieses viele Geld ausgeben und Computer gibt es ja eigentlich kaum. Und da habe ich dann äh, überlegt, wie kriegst du das äh, den Leuten näher? Und dann habe ich eine sogenannte ERNA-Fibel geschrieben. Ja, die haben wir noch hier, ja. die ERNA-Fibel. Also jetzt verrate ich mal ein kleines Geheimnis. Ich hätte fast einen Fehler gemacht und äh, mobile Redigiergeräte mit Bildschirm gekauft. Aber dann kam die Technik der LCDs auf und da gab es ein Gerät von Olivetti. Das war natürlich so, wie es war, nicht geeignet als Textgerät eingesetzt zu werden. Nun gab es hier in Hamburg einen Chaos Computer Club, den gibt es immer noch. Die haben das Betriebssystem geknackt und haben eine Editiersoftware installiert. Also das habe ich eigentlich noch nie so richtig gesagt, aber nun ist ja die Zeit verstrichen und äh, man kann es vielleicht mal als Anekdote sagen. Warum hat die DPA einen Bunker? Also wir hatten ja zunehmend Rechnersysteme, die haben wir dann in Räume gestellt. Die Computer, die eigentlich dafür gar nicht geeignet waren und haben ziemlich viel Aufwand treiben müssen, um äh, sie am Leben zu erhalten, zu sichern, zu klimatisieren. Das war nicht einfach. Und so entstand der EDV-Bunker. Wie groß ist er etwa? So 120 Quadratmeter, glaube ich. Es hat 1,2 Millionen D-Mark gekostet. War in der Zeit und unterhalb Budget. Das heißt also, wir müssen uns vorstellen, hier unter, hier, dem, hier unter, hier unter dem Boden hier im Park. Hier drunter überall ist Bunker. Der legendäre Bunker der dpa ist nicht atombombensicher. Nein, der ist auch nicht als Zufluchtsort geeignet. Da sollte nämlich außer den autorisierten Personen niemand rein. Aber bevor wir ihn so bezogen haben, habe ich dann ein kleines Fest gegeben da unten. Und dann habe ich denen gesagt: nie wieder. <lacht>